Ihr glaubt nicht, was ich schon erlebt habe. Also es gibt tatsächlich auch Unternehmen, wo der Einkauf was einkauft, die Einkaufspreise was aufschlägt, weil er denkt, wir müssen ja irgendwas dran verdienen, diesen Preis als Einkaufspreis der anderen Abteilung weitergibt, die dann kalkuliert und dann werden noch zwei Produkte zusammengemanscht und nachher hat man dann so einen Preis, mit dem man am Markt geht, wo der ganze Markt sagt, was habt ihr denn für Ideen? Dann kriegen die ihre Produkte nicht verkauft, dann müssen sie die Preise runterreißen und ich habe das mal beim Unternehmen erlebt, die Yield-Abteilung, die dann praktisch sozusagen die Produkte noch verkaufen musste, bevor sie schlecht wurden, hatte zum Zeitpunkt dieser Regelaktion keine Ahnung, was der